Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Viola! Wir haben ja von, äh, von in der letzten Runde von Serien Die Wahrheit über Justice erfahren, dass er mehr oder weniger sein, ähm, sein Stiefsohn ist. Dass Justice eigentlich gar nicht so böse ist, aber nicht das halt einfach eine schlechte Phase hat. Und in dieser Folge werden wir uns darum kümmern, ihn mal wieder ein bisschen aufzumuntern den guten alten Justice. Ich habe das Spiel immer gestreamt auf twitch.tv slash dürft gerne einen Follow da lassen, Link ist in der Beschreibung. Ansonsten werde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Es geht los. Ich heiße Swagmarf. Ich habe mir noch kein Intro. Alright, Jailbreak, success, successful. What's our plan? We have to fight my son and put his uh, put a stop to his rampage. Check out the scorch marks. They almost look like lava. Who no daubed the demon this. That's the case we Uh, we must hurry. There's a village further ahead. If justice reach, uh, reaches it in that monstrous form, what can we do? He kind of pummeled us into the ground last time. Very not, I know a song that will help. The Nocturne of Luna. Uh, Stunt monsters. Let me write it down for you. The show you uh, no, a lot of songs. A perk of being old. Haben wir ein Lied gelernt, mit dem wir Monster stunnen können? You think this song will work on him? I hope so. And if it doesn't, then we might be in trouble. Post. Cute. Yes. Ja, <lacht> okay, dann hoffen wir mal, dass das Schwindelied funktioniert. Ich werde darüber springen. Schade. <lacht> Was haben wir jetzt hier eigentlich für Fähigkeiten? Ich habe immer noch nicht genug CP, um seine neue Fähigkeit auszutesten. Das ist sehr traurig. Ähm, wir machen es einfach mal die ganze aoe späts So also, werden wir recht schnell den Level abkriegen, den denke ich mal. Hoffe ich mal. Denke und hoffe ich mal. Ähm, was hab ich jetzt gedrückt? Bitfire. Feier einen Waldbrand auslö äh, auslösen Tod sind sie, haben wir einen Gem bekommen und 2.200 XP Sehr gut Bin jetzt hoch und wieder eine Truhe oder so Yep. Truhe Miracle ich kann übrigens jetzt auch das Lied äh, spielen, mit dem wir die Eltern von einem Kumpel besuchen können. Oh, da, da oben ist auch was. Kommt man da rüber irgendwie? Da oben noch irgendwas. Da ist hier was. Da kommen wir wahrscheinlich von der anderen Richtung hin. Und hier immer diese Feuerdinge. Do you have feelings for the ringed one? Uh, do you not? Uh, please do not sneak up on me like that. <laughs> my apologize. And please do not say things like that. People are listening. Again, my apologies. How did you find out anyway? You pick up on things quick when you're a few hundred years old. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Sie steht auf Momo. Oops. Wird eigentlich rüber springen Aber das sind definitiv Eisgegner, die können wir vielleicht mit unserer Feuerattacke finishen Doch trotzdem hier auch die Aurea-Attacke Oh, der, der Solo-Kid Ich will aber trotzdem wissen, ob die schwach gegen Feuer sind Schauen Ich weiß nicht ob es Double Damage war, aber das ist auf jeden Fall schwach gegen Wind immer noch. Auf jeden Fall Level Ups. Sehr schön. Sehr sehr schön. an also Mana wieder aufgefüllt, super. Hier unten ist einfach gar nichts. Hier hätte man runterfallen können, ich sehe. Ich sehe, ich sehe. Noch ein alternativer Weg, dann hätten wir da oben die Truhe verpasst, wenn wir runtergefallen wären. Ach komm, mal, und hier geht's hoch. Ups. Wie schön ist auch ein Health Potion. Ich glaube, wenn wir da oben lang gehen, da ist auch schon rein Das sieht so. 1, oh. zwei und 3 nein hier ist gar nichts. okay gut ich wollte auch so dem monster landen wollte bloß nicht in ein Loch fallen aber auch monster gerne aber die wieder mit den AOE attacken weg Ja, OP die ganzen AOE attacken Bitte mit Viola töten weil ich glaube wir hätten einfach nur mit Viola angreifen sollen weil der, die macht überall Doppel damage Jetzt wir nächsten Encounter aus, ob die die One schaffen kann, wenn man uns etwas Mana sparen. Rechte zeiten und was? Ja, hier ist was. Hier was? Oder fallen wir jetzt doch? Hier ist auch was. Ah, eine Truhe ist hier unten, geil. Ab hier bin ich auch nicht mehr so. Oh, das war ein Fehler. scheiße ja, ab hier kenne ich das Spiel nicht mehr so richtig, also ich weiß was am Ende der Stage kommt, aber die Stage habe ich nicht so richtig, ähm, wie heißt das jetzt, erforscht quasi, erkundet, also hier unten weiß, weiß ich zum Beispiel noch nie, aber ich komme jetzt langsam zu dem Punkt, wo ich wieder komplett blind bin, weil ich hatte das ja anfangs ein bisschen an mein PC, äh nicht an meinem PC, off-stream äh, off ein wenig ausgetestet, und sowas. Einfach so ein bisschen mir das Game angeguckt, wie buggy das ist, weil. weil die access games sind ja manchmal ziemlich buggy und dann. Wenn es wirklich ein totaler, totales Bugfest ist, dann möchte ich das nicht unbedingt streamen. Das Spiel ist ganz so die Idee. Wir hatten bisher zwei Bugs. Ist hier oben noch irgendwas? Nope. Oh, da oben ist eine Truhe. Ach, den Ding können wir gleich kennen. Ui. So, jetzt testen wir Viola. Ah, das ist ein Feuerding. Okay, die Feuerdinger auto denken wir jeweils einmal. In dem Fall, dass wir Viola sie nicht one-shotten kann. An dieser hätten sollte sie one-shotten können. Wahrscheinlich kann sie auch die Würfel one-shotten, sind wir ehrlich zueinander. So das ist Powerful ist fuck. Hier Mana Bottles Die Oder... Nein! Warte, ist hier unten irgendwas? Was ist hier irgendwas? Oh shit, hier ist Abgrund Na gut, dann fallen wir einfach einmal wieder rein, damit wir hier oben wieder spawnen direkt Das finde ich gut, weil man stirbt, dann verdient man quasi nicht viel Und Man spawnt einfach direkt wieder hier okay, machen wir einmal die Windattacke Und dann mit Viola die Aue-Attacke, das sollte reichen Weil ich glaube ich glaub, wir machen lieber Feuer ja, wir machen Feuer, weil... Wobei, nein, Viola hat mehr Mana, ich bin jetzt wie Wir hätten nicht Feuer machen sollen <lacht> Erst denken, dann spielen wir Aber egal, wir haben mehr als genug Ach mach mal, so ein Level ab Wer hat genug Mana-Potions im Notfall? Alle Stricke reißen. So, oh, hier unten ist doch auch sicherlich noch was. Ups. Oh, hier ist eine Story. Er ist serious. Uh, er ist Dogs are. Uh, I know, I know. Dogs are great. I am one. Wow, are you okay? Yes, absolu absolutely. I, uh, I have no problems ever. Right, okay, taubt Verlieben die sich alle, oder was? <lacht> Jetzt verlieben die sich alle. Ähm, Lizard Ring. Das ist eine Eisattacke, das ist gar keine Feuer, äh, keine Windattacke. Hat aufbefallen. Macht einfach nur fucking viel Damage. dann alles um die klebt denke mal wir sind ein klein wenig überlevelt, also dass wir alle monster quasi mit 2 -E space killen haben wir ein bisschen zu viel gelevelt eventuell und weiter geht's was da oben sieht nach ein... ...brad Rete, sagen, aber nein, Rete ist das falsche Wort, aber... hab hier ist definitiv nicht Truhe. Momo sollte demnächst auch wieder ein Level-Up haben. Nicht laden wir gleich auch ein bisschen mit ihm. Problem ist, wenn diese seraph dinger mit dabei sind, also diese Dinger mit dem blauen Körper, dann kann Viola, die kann Viola nicht one-shotten, das heißt da müssen wir halt definitiv mit zwei Angriffen arbeiten. Bangs. Ach so unrecht, kein Grund zur Angst. Hier ist noch ein Free Kill. <lacht> Und hier können wir zum Beispiel jetzt blocken. Mit, mit viola dann einfach blowbeat machen und dann ist oben easy clap abgesehen davon war hier unten nichts mir ist aus aufgefallen wenn man im ähm, input drückt bevor das geladen ist dann muss man dann den input neu graben made it all the way here no sign of just, justice justice justice man why can't I nicht aussprechen At least the wish fire is intact this is weird right it's cried too cried Oh nein ambush gotcha you freak <laughs> viewer, play Viola plays the noxion of luna by myself now is not the time for self doubt. Now referred heard you playing countless time. we know you can do it. It's only because you helped me. You wanna listen to me. You want to go home, but once you do, you won't be able to follow you. Henry's Are you going to stop playing just because we are not there? But what if I fail? Music is a competition. Player success thoughts like that get in the way of what music is really about. Witching on people Other people Hinter dem Tasten nicht gesehen Oh mein Gott, ich wieder verkackt Fuck Oh man ich bin so schlecht in die, dieses spielen jedes Mal aufs neue. Oh, jetzt habe ich komplett... Wie das Okay, wir haben es Leute. Nox schon noch Luna. Noch dann, besser gesagt. Und wir haben Justice äh, Justice wirklich gestartet Justice einfach mit Z am Ende mal, Dann klappt das ungefähr. So, jetzt müssen wir hier gegen den Typen kämpfen. Wir machen natürlich die ganzen. Hä? Ah, okay. Mit die falsche Taste gedrückt. Ups, hab ich schon gewundert. Das hier natürlich die ganzen Spades, weil die am meisten Damage machen. Nein. Ja, meint? ich was mehr ich versuche mal Reaper's call ob das mehr Mensch macht zwar eher aber das ist ein ultimate könnte trotzdem mehr machen als die anderen andere single spell an den feuerspell wollen wir auf jeden fall nicht auf ihn schießen das ist ein feuertyp seine feuerhand besser die 123 müssen wir uns merken so viola jetzt mit nein oh das war knapp machen wir mal blou wie macht das kann sein dass es mehr okay aber die auto von ihr machen mehr schaden hat aufs Maul ich merke gerade ich habe meinen wassertypen gar nicht ausgerüstet fuck ich hatte eigentlich vor meinen wassertypen auszurüsten vor, vor den Kampf oder allgemein will ich halt meinen wassertypen dabei haben oh hat ein Feuerwitz gespawnt. In dem Fall machen wir natürlich die AOE-Attacke. Wollen wir beide treffen. Nice, der ist gewonnen. Mal sehen, wie viel der das macht. 10 target Okay, das noch mehr Schaden, gut zu wissen. Warte mal, wir wollen ihre normalen Angriffe austesten. Macht das? Ja, gut, da kann man auch den normalen Angriff machen. Und dann 4000 XP gibt uns die Hand, holy shit. Aber die haben wir echt zerstört. Das ist ohne unseren Wassertypen. <lacht> ich muss sagen, Momat kriegt immer echt viele Stats. Und das geht echt hart. My son, Father, you're fair? I don't believe Yoda's the grand evil you think she is careful what do you want in the grand sense or why do you think i destroy the world i was right below the black hole when it first opened monsters came out of it and i heard you, and, and i heard a voice It commanded the monster to find the girl with the violin and stop her from destroying the world and you trust this uh Disembodied voices, just like that. Say what you will. being an army of monsters discant on my land. Do not shame me for attempting to stop that. Do you still believe that voice? I I don't know. Would you believe me if I said we uh, we know how this uh, how to fix this all? You want to save Vilna and I Well, I'd I'd like to know my friends are safe once I'm gone. Will oh, you help me? Just as once. Und jetzt haben wir hier auch einen Feuertypen, noch einen weiteren Feuertypen in der Gruppe. Ein Geschwafel, was er für Fähigkeiten habt. Ich kann mich hier jetzt mal mit unseren mit unseren Freunden reden, aber erstmal möchte ich was trinken. Schon Wasser, mein Heizballon. Wenn gleich ganz viel Gläse kommt. Fangen wir mal mit dem Skelett an, das ist lustig. Uh, part of the Curse today, huh, kid? What do you mean? Trailing the world, fighting monsters. Reminds me of the good old days. Yo moin Kaisen. Not much not much left uh, of me now. But I'd like to think I still got it. Definitely. Uh, danke fürs die Spaß und dir auch viel Spaß, ne? Danke fürs Reinschalten. So, what about you? Any war stories, tales of glory? Um, I go to college and I play the violin badly. College? Huh? Like a bad college? Communications. Oh, yeah. Well, maybe you should go to a bad college. Want your home? I don't know. I'm not sure if I have that. Uh, if I have the talent. Du magst spielen the Violin? Yeah. That's all that matters. Heroes are made, little girl. The heroes are what? Heroes are made, little girl. Not born. Ach so, ich bin behindert. Nein, okay, der hat den Zauber gelernt. Absteigen. Nice emoji. Ist das das Emoji von Matze? Oh ne, doch nicht. Aber Matze benutzt das Emoji immer. So. Mal sehen, was sie von, zu uns um zu sagen hat. Die Sibyl. Good evening Viola, hey feeling a little better, yes, I've decided to simply categorize your situation as interesting, <laughs> wow, I think that count as a compliment, so you know how I feel about you, how do you feel about me, huh, you must think I'm an idiot, uh, hold up in a tower while the world burns under my feet. I don't think that... I don't think that at all. And when we showed up with questions, you had all the answers. It's because of you that I get to home. I get to go home. And... I know what it's like to lose someone so close to you. It hurts. Every single day. It hurts. Staying in the little bubble of your own. It's a familiar way of coping. So I just... I don't think you're an idiot at all. That's... Hmm, you're very kind, why? Hehe. Okay, he learned that gelernt. Very good. So, now we're with Vater father. So, we're going first with my father. Oh, he has to write. Good evening, Vilding Girl. Just call me Viola, not a fan of that nickname, apologies, it's just how you were first described to me, by Justice, Justice, my god this word, said it very angrily, <laughs> I can imagine that, said you were a uh, David skin, this is a coat, and that you had some scotch hair, blonde, and emerald colored, -colored eyes, Is ist das ein Kompliment? Es <lacht> ist descriptiv. just würde nur sagen, was ich bin, ohne Which Das wäre... ein girl mit einem Violin <lacht> Hehe Okay, der hat auch einen Zauber gelernt Das ist ein Support Zauber Mal was unser Problemkind uns zu sagen hat Er war bisher noch böse hat sich gerade unsere Party angeschlossen Er sagt Justice Hey Justice Hm... Justice, is <laughs> What do you want? <laughs> I thought I thought we could talk. Know that you're not trying to kill me. I never tried to kill you. You said you'd beat me with. Uh, you said you beat me within an inch of my life. Thus keeping your life intact. Oh, uh, well, you did throw me in a cell. Case in point. After beating me up and breaking my violin. I apologize. Let's start. Okay, jetzt habe ich gelernt. Justice ist ziemlich anti- anti -sozial.